Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, aka Coffee in Sorcery, und wir sind wieder bei Alan Wake, American Nightmare. Ja, ähm, normalerweise war ich ja da drüben, also da, da ganz hinten, und dann dachte ich, ähm, ich bin doch sehr neugierig, ich will mal ganz kurz gucken, was hier oben ist. Ähm, ja, wahrscheinlich nichts Nettes, das werden wir sehen. Schauen wir mal. Oh, okay, es passiert doch nichts. Oh. Ja, man sieht fast gar nichts. Okay. Wohin führt das da drüben? Hm. Mal okay. sehen, uh, ich werde mir hier gerade was socken. Okay, ich habe schon alles da. Closed. Ich bin immer etwas unsicher, wie ich auch schon das letzte Mal gesagt habe. Ähm, ich will jetzt keine Gebiete irgendwie abgrasen, wo ich dann äh, noch mal ein neues Quest irgendwie aufmache. Ähm, wir gehen einfach mal hier runter. Dann gucken wir hier nochmal, ob es hier irgendwo eine Seite gibt. Und ansonsten gehen wir jetzt wirklich dahin, wo wir eigentlich auch hingehen wollten. Ja, gehen, gehen wir jetzt einfach zurück. So. Ah, ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Feierabend, Wochenende, herrlich. Ich bin total happy. Das Schöne ist nämlich, momentan, also bei uns äh, in der Firma ist es so, dass wir normalerweise nur von Montags bis Freitags arbeiten. Aber äh, es fängt bald im September wieder die Zeit an, wo wir jetzt dann eben dann auch äh, ab und an samstags arbeiten müssen. Und äh, da wir auch Kundenkontakt haben, ähm, ja, sind natürlich manche ein bisschen pissig, wenn wir jetzt dann eben dann auch äh, am Samstagnachmittag dann dort anrufen. Ne, die wollen im Prinzip genau das, äh, was wir als Kollegen auch wollen. Also eigentlich wollen wir nur unsere Ruhe haben. Und ja, ist halt nicht immer so ganz schön, wenn man dann irgendwie ähm, blöd angemacht wird. Ah ja, ich muss ja hier... Oh, Moment. Nee, äh, ich muss ja hier links. Okay, wird das klar? So... Und deshalb genießt man natürlich jetzt hier das Wochenende noch ein bisschen doller. Und, dass das Schöne war, es hier in Hamburg irgendwas um die, weiß ich gar nicht, ich, ich könnte mir schon vorstellen, 28 Grad oder so. Aber die letzten Tage waren hier etwas kühler. Und als ich nach Hause kam, was war da? Es war nicht warm in der Wohnung. Also ich kam total äh, durchgeheizt äh, hier zu Hause an dachte nur, oh, das ist ja richtig kühl hier. Das war so genial. Ich denke mal, jetzt müssen wir uns langsam vorbereiten. Ich wusste doch, dass da was kommt. Oh, wo bist du? Komm! Okay. Oh, ist da auch noch einer? Nee. Zeit. Nein! Komm. Und ich mache es fertig. So. Wie ihr seht, ich bin schon besser geworden. <lacht> oh. Da will ich wahrscheinlich noch nicht rankommen, weil ich habe zu wenig, oder? Ich habe zu wenig. Warum habe ich noch zu wenig? Ich habe doch so viel eingesammelt. Naja. Oder so getan, als wenn. Ähm, mal sehen, ist hier irgendwas in der Nähe? Nope. Okay. Okay. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz da drüben hin. Sieht so ein bisschen neblig aus. Ne? Ich denke mal, hier habe ich keine Chance durchzukommen. Es sieht schlecht aus im Spechthaus. Ah, rumgehen würde das was bringen. Lass mal kurz gucken. Ne, bringt nichts. Okay, okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal da zurück. Noch mal kurz nachladen. Oh, ich habe genug. Munition dabei, das sollte kein Problem sein. Hm. Ich muss in die Richtung und deshalb gehen wir jetzt erstmal da längs. Äh an. Ähm, okay. Gehen wir jetzt hier hin? Ich Muss da wahrscheinlich irgendwie rein? Ah. Das hört sich nicht nett an. Hier komme ich nicht ran. Hm. Und das sieht auch nicht nett aus. Oh. wie machen wir hier weiter? Ich jetzt gerade, ob es hier irgendwas einzusammeln gibt. Ähm, aber keiner sagt. Ist das eklig? Ich hasse es, wenn es sich so, so, so, so gruselig anhört. Gucken ähm, wir hier nochmal. Okay, ich mal. Ah ja, guck mal, ich wusste doch, dass da was kommt.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 Ich will nicht so Na egal, was soll's. Okay, schauen wir uns mal an. Alice, my wife, the best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Mm -hmm. Tja. ja, so sind die Frauen. kommt nichts weiter, dann gehen wir jetzt mit ihr weiter. Wer läuft denn hier rum? Ich bin hier doch nicht alleine, oder? <lacht> okay. Wir holen uns jetzt erstmal hier was. Oh, ich bin mir nicht sicher, lass mal kurz gucken. Aber ich habe doch schon eine, oder? Jetzt habe ich zwei. Okay. Ja, das ist ja nicht ganz verkehrt. Okay. Ich denke mal, wenn ich jetzt da auf das drücke, dann geht's rund. Okay, ich sollte das out. Oh nein. Ja, wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn ich das jetzt mit einmal schaffen würde. Ähm ich werde mich mal hier durchwuseln und euch wieder zuschalten, wenn ich ähm, einen Plan habe. Ich hab's! nur nicht, ob ich mich jetzt freuen soll. Mmh. Oh, ich freue mich nicht. Ich, ich freue mich nicht. komm, komm, komm, komm, komm. das wirklich alle. Ihr unterfordert mich ein bisschen. Ähm, ich will jetzt erstmal wieder hier was holen. Die kluge Frau baut vor. So. Und jetzt ist das Problem, kann ich jetzt hier einfach so durchlaufen oder gibt es da geröstete Tier? Da gibt es geröstete Tier. Ähm, gucken wir mal hier. Hier sollte es keine Probleme geben. So. Ich komme hier bloß nicht durch. Hm. Okay. Ach du Scheiße, ich muss durchlaufen. Was war jetzt aber nicht so clever, Gell? Ich bin nicht weitergekommen, das ist das Problem an der Sache. Uhuhu. Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich hier raus? Eigentlich doch auf diesem Wege, oder? Normally? So, jetzt wollen wir mal abwarten. So. Und dann doch hier links? Ah, da sind wir richtig. Okay. Wobei, es sagt mir ja an. Wahrscheinlich muss ich draußen dann irgendwie etwas. Ah, oh, ja, okay, okay, okay. Ja, ja, ihr wisst es ja. Also in Sachen Orientierung bin ich nicht die Beste und nicht die Schnellste. Und, äh, ja, das ist so. Och, nö. Nicht hier auch noch. Hm. Macht das nicht unbedingt einfacher, Freunde der Nacht. Okay, hier kann ich weitergehen. Das riecht doch wieder nach einer Pfeile ohne Ende. Ich kann nichts aufnehmen. Wie mhm. ähm, gehen wir da am besten vor? Lass mal kurz sehen. Das muss ich tatsächlich hier durch oder kann ich woanders längs? Das ist jetzt die Frage. Lass uns mal hier längs gehen. Lass uns einfach mal ganz kurz gucken. Ah, okay. Also ich muss praktisch... Okay. Ja, ich sehe ihn klar. Auch wenn es sich glaubt, äh, ich weiß Bescheid. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich da einfach nur durchgehen würde. Ah. Na, mach, mach, mach, mach. So. Okay, dann... müssen wir hier mal schauen, dass wir durchkommen. Irgendwo hier. Ich muss da irgendwo... Ach Leute, jetzt muss doch hier irgendwo ein Ausgang sein. Oh Gott. Ich sehe schon kommen, dass ich euch die wieder wegschalte. Aber das war doch... Hm. Damit kommen wir nicht weiter. Okay, ich verfranse mich. Ich ich habe mich offiziell hier verfranzt. Äh. Wenn ich diese äh, heiligen Mauern durchschritten habe, äh, seid ihr wieder da. Oh Gott, ist das peinlich. Na gut. Äh, bis gleich. So, wir sind rausgekommen. Ah oh Gott, ich habe mich hier wirklich wie ein blöd angestellt. Ah! Arschloch. Okay. Nein, nein. blast und wenn ich nicht will, Don't get hit by those. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Ist noch jemand da? Hello, Baby! Oh, oh. Don't fuck with Tia. <lacht> so. Ja, ja, ja, ja. Das war mir, das war mir bewusst.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 typ oh, lauf, lauf. Nein, nein, nein. Na? Es ist so hell. Achso, ja, klar. Natürlich habe ich auch das Licht angemacht. <lacht> äh, sieht gut aus. Mal sehen, ob ich da noch irgendwas werden kann. Ja. Wie gesagt, du mich auch. Ah, das ist das alte Video. Na, das gucken wir uns nicht nochmal an. Aber wenn ich jetzt hier... Da drüben gab es doch auch was. Wollen wir nicht trotzdem noch mal da hingucken? Ich finde, wir gucken noch mal kurz dahin. Mal sehen, ob es da irgendwie etwas gibt, was wir uns mal angucken sollten. Souvenirshop. So, da waren wir. Und Da drüben, glaube ich, gab es noch mal eine... Brücke? Nur mal, dass wir kurz mal schauen. Huh? So. gab es hier keine Brücke? Mir ja, war so. Da, doch, natürlich. Uppalabäuerchen. <lacht> Entschuldigung. So. Da gehen wir, da kommen wir mal nicht weiter. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier links. Da oben komme ich auch nicht weiter lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf, lauf, lauf, lauf. lauf, lauf. blo blo blo blo blo blo Die sind Hardcore. Komm komm komm komm komm komm komm komm. Ich ich ich sollte lieber da abhauen. Nein nein nein nein nein. nein. Nein, nein, nein, nein, nein. So nicht. So nicht, Freunde der Nacht. Ihr bekommt mich nicht leben. Ich glaube, sie haben auch keinen Anspruch, mich leben zu bekommen. Alter, dich mache ich fertig. Glaubst du es nicht? So. jetzt sollte ich schon zusehen, dass ich mir so ein bisschen wieder etwas in Sachen Nachschub hole, aber es ist da ja ja ja ja. Can smell you ich die, die macht hier voll auf Ich kann dich riechen. Ja Baby. Und jetzt machen wir das Licht an und dann ist alles gut. Zack. Ah! No, don't. Oh, it's not, it's you. Did, did you. help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God. It didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Hmm. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I didn't I mean I've seen you on the big screen. I I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Two of me desmapista. Getting back to Alice. Oh, God, yeah. Sorry. Uh It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's a... almost like a memorial of sorts, because, you know, you're supposed to be dead, or something. <laughs> uh-huh. How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really, Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. <laughs> yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... There's something about him. This god, ist so creepy. Anyway, you're not like him at all. I hope you can stop him. Das hoffe ich auch. Oh Mann, ich brauche noch um einiges mehr Munition und Co. Um Und die Munition, Munition, die wächst nicht wirklich nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier nirgends was, nirgends was, was ich mitnehmen kann. Das ist nicht gut. Okay. Die, ah, okay. Die kann ich aufnehmen? Nein, die kann ich nicht mitnehmen. Hm. Mal sehen. Okay. Dann wollen wir mal dahin gehen, wo die Sonne scheint. Zum Projektorgebäude. Schön. Hm? Sorry. Es sah eben wie ein Schatten aus. Ähm, schade, dass man hier kein Auto verwenden kann. Da ist mir ja schon ein Stückchen unterwegs hier. Oh nein. the security system i guess it was too much to hope for an alarm und a fat was was was was das kann nicht euer ernst sein Komm, komm. Ist er mit hinter mir? Nö. Nee. Noch nicht. Oh, das war klar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Komm mir nicht zu nahe, die. Sonst gibt's. Ratzen geballert. Ja, ja, ja, hur var det? Kom her, kom her! Okej. Okay. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh! Oh. Nein, nein, nein, nein, nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. na Nein. lauf! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Küsschen? Küsschen? Okay, dann nicht. Ah, okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, in dieser ähm, Folge habe ich nicht wirklich geglänzt. Ja. Eben ich werde das jetzt mal so machen, damit ihr das nicht alles wieder mitbekommt, wie ich hier ablose. Äh, ich werde mir das Gespräch mit der Tussi geben. Äh, mir alles anhören, ob ich will oder nicht. Und dann treffen wir uns wieder bei dem Projektorgebäude. Ja. Alles klar, bis dann. Oh, das ist jetzt ein Cliffhanger, oder? Das ist richtig gemein. Ich weiß, ich weiß, aber es tut mir leid. Anders geht's nicht. Ähm, ansonsten schaltet ihr nicht morgen rein, wenn ich jetzt hier heute schon durchkäme, oder? Ha. Okay, habt auf jeden Fall einen richtig tollen Tag. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!